Thank you. schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dieses Werkzeug ausprobieren und ich habe einen ganz genauen Plan im Kopf und mal gucken, ob das heute so hinhaut. Wow. Okay, ich glaube, ich muss meinen Plan gleich über den Haufen schmeißen. Ich zeig dir das mal. Aber so ist das mit dem Plänen. <lacht> Mal gucken. Was ich da jetzt draus mache, sieht so schön aus. Also, okay, das wird heute eine ganz meditative Arbeit, glaube ich. Das, wow, was für ein Muster. Das sieht doch schon wieder aus wie ein Wasser. Das wollte ich gar nicht. Also ich habe wirklich einen komplett anderen Plan im Kopf. Aber gut. Ach komm einfach ausprobieren guck dir das an wie schön also da kann ich gleich 3000 andere bilder wieder von malen okay Das macht echt Spaß <lacht> dabei, kann man ja sofort abschalten und ja, sich einfach hier mal auf das Werkzeug einlassen, gucken, was entsteht. Ja, da funktioniert genauso wie mein Fensterwischer, mit dem ich ja ganz schön viele. Videos, glaube ich im Kanal habe, mit dem ich sowieso gerne arbeite. Also in meiner abstrakten Malerei nehme ich gerne den Fensterwischer und hier habe ich jetzt so einen Autowischer ähm, und den Schwamm. Das ist neu für mich. Der macht schöne Streifen. Ich hatte mir komplett andere Farben angemischt, aber okay, jetzt habe ich hier noch so ein Ocker, da ist das Kreuz der Leinwand. Lohnt sich doch immer wieder den Plan über den Haufen zu werfen. Das sind die Farben, die ich mir angemischt habe, also ganz andere, ein schönes sattes grün und ein tolles knalliges blau. Aber gut, das ist jetzt leicht türkis und ja, es ist noch türkiser als die Kamera das jetzt gerade einfängt leider. Und du siehst hier wie Spiegelung auf dem Wasser, es ist so ja, es hat schon eine ganz schöne Fernwirkung, finde ich, und so eine Leichtigkeit und das Malen war genauso. Also ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben und fängst einfach an zu malen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und einen ganz, ganz schönen Sonntag wünsche ich dir unkonventionellen werkzeuge sind einfach meine und ich, ja, ich liebe einfach die freiheit die mir die malerei gebietet und die bühne auf der ich mich ausbreiten kann und ich freue mich dass du interesse daran hast wie ich arbeite dass ich dich damit bereichern kann und ich danke dir total für deine lieben kommentare für für die immerwertigen auch Kommentare. Also vielen, vielen Dank dafür. Das bereichert mich sehr. Dankeschön. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! auf seite 22 und seite 23 habe ich dir auch die unkonventionellen werkzeuge vorgestellt also den duschscheibenabzieher und den kuchenheber und da habe ich auch was zu der handhabung geschrieben das kannst du dir noch mal dazu durchlesen dann hast du ein besseres gefühl oder verstehst vielleicht auch eher warum ich die werkzeuge benutze also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar und einen ganz schönen Sonntag für dich. Achso, in der englischen Ausgabe ist immer alles zwei Seiten weiter. Tschüss!